Ja, hi und willkommen mein Name ist an die und ich bin zurück zu Let's Play Pokémon Schwert ja jetzt folge sind wir durch rote neun rumgestreift und jetzt tun wir uns hier ein bisschen weiter kämpfen und hoffentlich erreichen wir die nächste stadt äh, spike fort ne? und ja wo oh genau muss ich noch mal hin das ist jetzt die frage hier unten glaube ich ja warum oh, geh weg ähm. Gott, so ungefähr. Hier sind wir stehen geblieben, ne So, ganz kurz. Mein Team sieht so aus. Boom. Sehr gut, ne? Ich habe mein Starter mal nicht mitgenommen, ne? Warum? Ja schon irgendwie voll über der Welt. Und ich wollte eigentlich nicht in dich reinfahren. weil wenn wir schon mal da reingefahren sind, dann. freue mich wollte nach links fahren, aber der macht natürlich wieder so einen riesen Bogen, ne Versuch mal. Auf wie Eis? Nein, du bist Eis. Okay. Das ist definitiv die Vorentwicklung von das, was dieser Roy-Typ hat aus dem Intro, glaube ich. So, dann erledigt. Geh mal erledigt. Hier weiter. Ich pack mal mein Fahrrad weg, weil das ist sehr komisch zu steuern. da bist du? Das so ein Ding im Kloptopus. Stimmt, äh, ja, kommen wir weg? Also, warum sind die so gelöst? Als da gehen wir mal ja durch ohne zu kämpfen. Danke, haben wir schon Trainer gesehen? Scope Linse, ähm, das sieht wichtig aus. Lass mal dahin gehen. Na, meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in der Bauch stellen? Wie sollen wir denn jetzt ein arena Leiter zum Kampf herausfahren? Okay, wir sagen, die das Rollte runtergelassen. So kriegen wir den nächsten Orden nie. Hey, Daniel, hier drüben. Hallöchen. Ich dachte, jetzt schaffen nicht so viel überhaupt zu dieser Stufe. Jetzt haben wir schon jetzt zwei andere Leute. Oh, ich dachte, ich war was besonderes. Wenn ich jetzt richtig liege, dann sollten wir hier so zurückkommen. Ne? So, gehen wir erstmal mit. Ja, danke. Wir anscheinend kommen wir doch dann so wieder rein. Habe ich so Gefühl. Dachte, sie zeigt uns hier so einen Weg, aber oh, wir müssen so und so lang durch den Tunnel oder irgendwie was. Okay, es ist ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. In die Stadt, wird könnte ich dich theoretisch reinschleusen, aber da wäre ja Wahnsinn, musst du mich erst in einen Kampf besiegen. Sehr gerne. Okay, oh Gott. wir haben uns beide als arena challenger bisher vorgekämpft Wie ich dir jetzt schon mal gesagt habe respektiere ich dich als rival aber für mich hängt viel davon ab dass ich gewinne ich darf nicht einfach verlieren also gewinnen ohne gegen mich zu kämpfen aber okay kämpft gerne gegen dich ich weiß, es ist eine anständige rival kleopada äh, nachdem wir hochgelevelt sind ich weiß ich bin auch stärker geworden ich werde all meine geld fertig machen ja, aber noch nicht stark genug anscheinend ladungsstoß da. Oh. die wieder mit ihren fancy attacken ja okay aber ja oh, ja oh, ehrlich Ich finde das nicht richtig gut. So, jetzt war wieder hier. Ach ja, boah. Hier wieder da. ist klar. schon wieder da, gut. Overdrive, was? mit der haut in den seiten eine gitarre oder sein Bass ist eine kraftvolle vibration die gegnerische pokémon schaden Okay, da muss ich einfach mal ersetzen weil es nicht das muss ich sehen ihre Keks. na ja, ja, du das muss mal sehen was diese attacke ist Overdrive. Ich dachte, da wäre jetzt eine seltene Animation oder was. Wie meine Mutter. Äh okay. Ach ja, boah. Das bitte nicht selber hauen. Na gut. Sieht irgendwie nicht aus wie die aber okay. So toxic quack okay, da habe ich nichts, was ich gegen einsetzen kann außer vielleicht würde wenn wir sehen die beiden sich voll ähnlich dann bin ich mir halt nur so ein so, ähm, kampf und Gift. Naja, so kommen wir ja raptor Tox kommt zurück Tiefschlag. Fehlgeschlagen. Sehr gut. Jetzt Schlangenblick vielleicht einsetzen. Oh nee, das ist nicht gut. ich von Neben neben. Zweimal erfolgreich Verwirrung zu bekämpfen. Hintereinander. Okay, einmal. Was wieder ah, sehr gut hätte nicht besser kommen können. So, Und jetzt habe ich was gegen dein peco dieser Teil, ne? meine charaktere meine Pokémon werden immer mächtiger. Meine Rival habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie du mir einheizen kannst. So, das ist gerade mal auf unserem Level. So. Leider war ich glaube, das war es für dich. Ja, lieber auch schon mal stärker. Also, das schon als sie mich im ersten Kampf beinahe fertig gemacht hat, ich brauche meinen Starter nicht hier Guck sich an. Volltreffer da Wow, das war viel einfacher. Als der letzte Kampf, da bin ich doch eigentlich so weit überlevelt. Trainer Mary wurde besiegt. Was soll das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf haben. Ja, irgendwie nicht, ne? Nicht gut, dass du auch da aufgekommen bist. Langsam verstehe ich, warum mein Morpico so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir, ich werde meinen Freund aus Spikeford aufweitern indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich werde alle acht Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nur um Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Sagen wir, Kunden noch die Stadt und im nächsten Part gehen wir da mal links gucken, was da ist. dieser Tunnel, so aber das hat hier für eine Ecke. Spike fort, alles klar. Fühle ich mich doch wie zu Hause jetzt ja, wie so ein Ghetto chaotisch aneinander greifen Läden verleihen dieser Stadt ihren punking Charm. aber oh, Big Tox, der wird sich hier wohlfühlen. Und die haben so Sicherheitsnadeln dran Hey, du wachst ja nicht, Mary's More zum Weinen zu bringen. Ich habe selber eins. Da ist Little Mary. Das ist deren Lieblings-Pokémon. Ich dachte mir schon, dass der Dreh, der es bis nach Spyfall geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Du bist hier. Dann können wir wohl nichts ändern. Dann gehen wir in vordere aus. Ich nehme an, das ist der Arenaleiter, den wir noch nicht gesehen haben, ne? Wir wetten, dass der irgendwie mit der, der äh, Mary verwandt ist oder so. Wir wetten. Keine Ahnung. wieso also erst wird mir jetzt irgendwie so rein. Ich habe schon letztens irgendwie was gecalled in äh, Jedi Fallen Order. Also ich spiele zu viele Spiele, habe ich so ein Gefühl und ich weiß irgendwie schon viel zu früh immer Plot Twist, die ich vielleicht nicht wissen sollte oder ich rate die mir sage ich mal. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich werde es rausfinden Hier, dies will ich. Ich habe zu viele davon vier Erfolg. Die Leerkarte Karte von Ness. Und willkommen in zwei fort. Ich habe du bist bereit für die Arena Mission. es geht nämlich gleich schon los. aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. Was äh, musst du schon in die Richtung weitergehen? Äh, ich will aber noch gar nicht. Äh, ja, hier raus, ich will noch nicht direkt schon die Arena Challenge machen. Okay, schon mal gut. Dann wissen wir wenigstens. Wir können noch die linke Seite hier äh, erkunden. Deswegen nehme ich jetzt schon die Arena Challenge zu machen. Gebe doch nicht. So. war ist da da unten? Also okay, wollte schon sagen, das war so ein riesiges Teil. Okay, ja, wäre so ein Teil mit so einem riesen Afro. Mm -hmm verdammt hallöchen da ich hoffe wir kriegen wir ganz linke seite ja noch erkundet und so und ich mag es nicht dass meine pokémon anfangen zu wackeln kampf beginnt naja oben nicht ein item war da unten so Doppelkampf, so wie das aussieht, äh, gute Frage. Ne? Wir sind ein gutes Team Flora und Blackwing. ne? ja, einer äh, ah, zum ersten Mal war hier so ein Doppelkampf. Haben mein Pokémon und Pokémon, ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Deswegen tanzt das ganze Leben ist eine Party. Erstmal hat war so zwei Leute das Rhythmus, du und Gavin fordern dich heraus okay das hätte man gar nicht nicht gegen beide kämpfen können oder was schon so ein namen haben so. ich sagen du oh gott ich mache gerade das ding äh, was für ein ding man stand da so, ich mach mal ein lichtschild ich hab den reflex reflex reflex nicht traue no, okay glaube ich nicht nötig sein okay komm her du wir werden ja alles ab bitte lang für jedenfalls oh, nee äh. Auch nicht effektiv, stimmt. Man du brauchst echt bessere Attacken, Flora. Hey, kann ich sagen, die ganze Zeit nur mit Zauberblatt und scheibe durch die Gegend eiers ah, ja. Gott. Äh. aber wollte ich wollte schon schon sagen so, warten, mal aus mal ja Elektro und Flo hat ja Belebkraft also von daher äh. ja. nicht gegen oh Gott du hast meinen Freund angegriffen jetzt jetzt wirst du bezahlen so äh. mehr gut wurde besiegt Tanz macht definitiv fröhlicher als kämpfen ja pokémon tanken als in den top so viel glück zu viele vielleicht nicht den kopf dein kopf oder was ich irgendein kopf wurde verloren würde ich sagen, ich kann hier durch. Ne? Sie haben warum Spike ich das Rolltor nach außen abgelegt? Wohl steigt etwa gerade eine private Feier? Jetzt der arena -Teil von Spike ist ist auf Pokémon von Typ Unlicht spezialisiert. Was ist nicht auf von einschüchtern? Jetzt ist eigentlich ein netter Kerl. Solange das Rolltor von Spike von unten ist, muss die arena schön warten. So kann ich auch hier durch. Oh, ist das schon alles? Nachdem wir ein bisschen mehr wir sind, jetzt schon hier. Wir sind jetzt schon hier. Okay, gut. Dann Planänderungen für den Rest des Parts. Ich werde jetzt nicht gegen den Arena-Leiter kämpfen, weil das werden wir bestimmt nicht schaffen. Aber ich habe eine Idee, was wir dann nebenbei machen können. Ich habe jetzt gedacht, hier werden unseren so ganze Ding ist irgendwie. So, hier kommen wir uns hin da ja, können uns ja hier schon äh... so, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin. ich habe natürlich auch aufs vorbereitet ich habe eine menge pokémon irgendwie darauf vorbereitet zum entwickeln ah, pass auf äh, wir machen jetzt den ja also mal packen wir also unsere pokémon zweck bis auf irgendeins und zwar hier legios da habe ich zum offscreen trainieren gemacht ich habe das so gemacht ich habe irgendwie weil ich das hier an erster stelle genommen gegen die wilden pokémon vor churchester kämpft und ja so gut wie alle pokémon die irgendwie noch kurz vor entwicklung sind in mein team genommen und ja das ist recht interessant weil ich habe die alle so weit hochgehalten dass die kurz vor dem level up sind unter die ja also wortwörtlich kurz app ab also schau ich doch mal an noch 350 also hat die nur noch so ungefähr einen Kampf brauchen zum aufleveln und ja ich würde sagen, dann machen wir das jetzt ja ganz schnell weil ich gehe jetzt nicht in die Arena Mission rein weil ich so das Gefühl hab so zeitlich würde ich das nicht mehr schaffen, dann können wir direkt ein paar pokémon entwickeln unserem pokédex ein bisschen füllen da klingt doch nach eine idee ne? und ja ich will lieber den arena leiter direkt ein part machen so einen einzelnen part und ja boom, jetzt jetzt Hier ist jedes einzelne von diesen pokémon wird es jetzt entwickeln ich habe immer so gemacht ich habe gesehen der pokémon entwickelt sich das spiel beendet und ja wir dürfen eine menge Entwicklungen sehen so um, um die 20 glaube ich so Marula, ich glaube nicht dass du in generation 8 pokémon bist ach du kommst aus der sonne und mond glaube ich jetzt ne? so dieser bus ich. So, elektro er schützt sich mit dem seines robusten panzers sich spitzen an seinen kiefer strom mit dem es sich gegen angreifer wehrt so, nächstes nein geh weg. Ich weiß gar nicht ob sich da ding noch mal entwickelt aber was soll's ja Galazik zigzags entwickelt sich ich glaube danach entwickelt sich das ding noch mal ne? ich glaube wir haben die entwicklung schon gesehen von dem teil mit seiner langen Zunge provoziert seine Beute, bis die, bis dieses vor Wut kocht, danach rammt es sie mit voller Wucht. Boah. Nein, geh weg. So, hier bin ich mal gespannt, wie man sich entwickelt. Da kann es ja bis zu drei Pokémon entwickeln. Je nach Werten. Also. Kickly. Aber hat es zu einem Kickly entwickelt? okay hier ist pokémon besitzt ein formidablen gleichgewicht sind es kann in jeder position pausenlos zutreten durchbruch nein so und das haben wir habe ich auch schon gesehen ne? bei einer katze glaube ich nur Hi. Ah ja, Patina Raja den Namen nicht irgendwie nie aussprechen kann. Aber du bist einfach nur Stahl. Seine Grüne und das Wasser ist es. In. Es kam vor langer Zeit, aus einer anderen Region vorher richtete mit dem Menschen arbeiten. weiter aber auch immer war zu lernen. Ja. ja, noch eins. Ich vergaß navi entwickelt sich. Muss der Dinge entwickelt sich noch. Ein Father stop ein stop Sie verfügen über exzellente Flugfähigkeiten. Weibchen können länger fliegen, aber dafür erreichen Männchen ein höheres Flugtempo. So mit 120 Pokémon am Anfang dieses Parts hat, weiß ich noch. So. Ähm ich habe alles schon so wunderbar hier sortiert. Alles dachte ich. So, machen wir so alle Pokémon die hier so schon sind sind schon alle entwickelt oder kann ich nicht mehr entwickeln ich habe schon die Entwicklung und ja ich habe so eine richtige Ordnung eingepackt meine Boxen und ja habe ich ja alles Pokémon die kurz vor Entwicklung sind eingepackt hm, Apollo ich gerne das Ding habe ich auch vollkommen vergessen, dass ich entwickeln kann. Und du, so habe ich hier noch eingepackt, weil sich alles mit stein entwickelt, hat sich alles mit Tausch entwickelt und ja, darum kommen wir uns auch irgendwann mal. Und ja, er geht richtig geordnet jetzt hier los. Also ich, hätte ich mal gerne links. Weil hier bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, wie die sich entwickeln. Das Ding sieht schon irgendwie voll entwickelt aus, aber ich bin mir nicht sicher oder Knapfel, keine Ahnung, weil die ganzen neuen Dinge aber denen bin ich mir noch nicht so sicher. Deswegen habe ich die erst einmal drin gelassen. So, ich würde gerne diese Dings bekämpfen. Diese heißt ich hätte ganz liebe. Ich habe noch kein Snibel, muss ich die ganze Zeit ignorieren. Zu fangen, ich hatte irgendwie noch nicht eigentlich egal ob er jetzt fangen oder kämpfen also hauptsache wir kriegen erfahrungspunkte dreck ich glaube das wird den nicht töten obwohl er ist eis und licht dreck mal schauen jedenfalls gerne uns nie kann man noch nicht oh gott So, du, komm rein. Ach, hm. Hm. Hm. Oh, komisch. Gut. So, jetzt aber. erstmal wenn dieser Spezialwurf aktiviert wird. Ich dachte, ich aktiviere die mehr Pokémon, ich habe. Ich habe dauernd neue Pokémon, so niebel wurde gefangen und Boom, alle entwickeln sich. Nein, ich hab vollkommen irgendwie verdrängt hat sich zum Herbe zu Dings weiterentwickelt. So Wälder, goldini Goldini, Goldini, Nanu, Goldini entwickelt sich. Nanu. Was ist? What's this? legt das Gewicht zu und erscheint im richtigen Farben, um so seinen Partner anzulocken. Aha. Ion entwickelt sich. Auch zu so eins meiner Lieblings-Pokémon. rizos Ich liebe das Ding mit den evoliten zu spielen. nach seiner entwicklung geht es aufrecht und sein auf seinen Hinterbein mit seinen horn kann es löcher in felsen bohren nein die nun entwickelt sich polo alpolo für alpolo, alpolo. alle heute entwickelt kriegen seine Zunge besteht aus Gas, steckt seine Opfer damit an, zieht dann diese unentweckt, bis sie schließlich schlafen. entschlafen. Entschlafen? Finsterfaust, nein. Das war ein spezialer Angreifer, bringt doch gar nichts bei dir. So, der Teil. Total vergessen hat Teil darin entwickelt. Ich habe einfach nur einmal dem Ding irgendwie ein Double gebracht habe gesehen hat entwickelt sich. Jetzt pokémon baut sein Nest am Grund vom sümpfen es ist ein vielfach von verspeist Lebensarten aller Art. Hätte oh. auch immer direkt lernen zu wollen. Kann doch kein Zufall sein. Pop pulli Ich mache mal die Entwicklung noch mal Dreadlock Pony post durch right? äh, schlamm werden seine beine härter als stein ein angriff mit ihnen fügt über genug hoch um einen lastwagen zu zerstören sie hat glaube ich schon ein bisschen eher aber so ein ding hat irgendwie ein hochhaus rammt und das zum einstürzen bringt sein nee. vorn stecken scharfe krallen es fährt sie blitzen aus um gegner zu überraschen nein so, so das haben wir dann auch sich alle entwickelt, ja. So, hat äh, entwickelt sich, glaube ich, auch per Tausch, ne? Oder brauche ich einen Stein? Ich weiß es nicht. Ne, doch. Ich glaube Tausch und irgendein Item, Schafklaue oder so was. War das irgendwie? Ja, arita aus entwickelt sich auch per Tausch. Ne? So, Apollo entwickelt sich auch per Tausch. So, ja, aber ihr beiden sind fertig. So. Boom, und boom. So, nächste. Wingal, Seo, Schallquap. Schade das ach ja, Gastro oder? dann. Da haben wir noch ein neues Pokémon hier. Nö. So. Boom. Und die packen wir auch noch hin wieder ein ganz klein bisschen überlänge hier müssen wir weibliches von den dingen holen damit ich aus bekommen kann aber hey nicht ich weiß sowieso noch nicht wie ich das mit den steinen entwickeln machen soll soll ich die irgendwann einfach mal holen wenn ich so einen überschuss an äh, wenn ich so einen überschuss an stein ab diese einen typen die äh, fossilien ausgraben können sind übrigens auch interessant. Ich muss den 500 Watt geben und dann tun die sich direkt an die Arbeit machen und irgendwie, weiß nicht, was ausbuddeln. Ich habe gedacht, ich muss dann halt irgendwie so einen Tag irgendwie so rumlaufen oder so und dann wiederkommen und dann haben die irgendwie so Sachen, aber nee. Ich bezahle die einfach und... Oh, na, Kampf Brauche ich nicht zum Trainieren. Und ja, äh Ich bezahle die einfach mit 500 Watt und dann bullen die direkt ein paar Items aus. Und da... Darunter sind irgendwie auch ein paar Entwicklungssteine. Also alles irgendwie so steinmäßig kannst du von denen bekommen. Fossilien habe ich jetzt noch keine neuen bekommen oder so. Also weil so Sachen wie Ewigsteine oder... Ich glaube, Evoliten habe ich auch schon bekommen. Entwicklungssteine. Also ist interessant. Ein der Lüfter, er bringt Eier und kleine Pokémon in seinen Schnabel in Sicherheit. Ciao. Ja. Denn denn denn da ist euch ich müsste bestimmt so um die 130 140 Pokémon haben gleich Seagorn das Ding hat glaube ich zwei Formen oder weiblich steht da oder weibliche Seagorns sind etwas aggressiver und eigensinniger als männliche wer ihnen die Laune verliert bekommt ihre psychokräfte zu spüren ich meine die Entwicklung von denen war irgendwie so blau oder grünlich auch Schallkopf hat sich in einen Membran entwickelt. Er schwächt seine Beute mit kopfschwerst erregenden schalben und umschlägt sie anschließend mit seiner klebrigen Zunge. Warum so viele Zungen? Schade, los, ich habe keine Schale. hat sich zu Gastrodon Monami. Okay. Langsam aber sicher, auch für unseren ganzen Pokédex. Er stößt ein lila sekel aus, mit dem sein seinen Gegner abschreckt. Dieses ist zwar nicht giftig, lässt sich aber nur sehr schwer wieder entfernen. golbit Die Entwicklung davon auch als mein Lieblings-Pokémon. Goldgant. Wo diese Beine an ey. Ja, eine uralte Festung findet sich heute noch... Äh, in uralten Festungen finden sich heute noch Sockel, die Gorgonz beim Abfeuern seines Strahlen wohl als Halt dienen sollte. 2,8 Meter. Ich dachte, das Ding wäre viel größer. So... Ähm, du bist fertig. Du bist fertig. Du... Ich weiß nicht. nehme auch, du entwickelt sich per Level, ne? So, du bist fertig. So, haben wir noch. Ah, das dauert noch ein bisschen. So, hier bin ich gespannt, in was sich das entwickelt. Ja, du, dann hätte ich noch einen dick dreh dann hätte ich noch ein Fernon-Tor, dann hätte ich noch dich. Ich muss ich danach noch mal entwickeln irgendwann, also hochzuwählen, damit du dich entwickelt. da ja, ist in den was was ich noch nicht habe ich glaube nicht okay nicht einfach noch vor dass ich diese ganzen entwickelten pokémon schon mal habe war eigentlich relativ Spaß also die auf screen so hoch zu leveln ist zur entwicklung ist kurz vor entwicklung habe ich wenigstens grund das Spiel irgendwie noch anzufassen so war nein nicht alle habe ich irgendwie so ein grund sich äh, das spiel noch so Offscreen screen anzufassen so privat das ist immer wieder gut so jetzt bin ich mal gespannt freuen sich in galas bockmock oder normal okay Gala. Weiß, wenn man normal ist es auch schmutzpartikel aus der atmosphäre und scheidet sie dann an von extremen in form von sauberer luft wieder aus das war ehrlich, weil jetzt wenn man ein ganz normales Mock haben will, weiß nicht, haben wir eigentlich galar oder Alola Form irgendwie andere Werte. Da habe ich irgendwie noch nie so äh, nachgeguckt. Einige sind von denen sind ja andere Typen, ne? Die Alola Version von dem Ding zum Beispiel hat ja so eine Surferfrisur, also drei Surferfrisuren. Dieses Dickter, diese sind dick Drillige, die sich manchmal bis zu 100 Kilometer tief in den Erdboden, lösen dadurch Erdbeben aus. Ich glaube, da ist irgendwie Stahl oder so, ne? Na, Lola. Deswegen wundere ich mich, haben ja auch irgendwie andere Werte, so. So, Knackleon. Ich hätte gern einen Büti, Brava. Aber. aber, Junge. Boom. Und dann irgendwann ein Lebeldra. Die in die ist durch seine so hohe Flügelschlagfrequenz erzeugt, verursacht heftige Kopfschmerzen. Boah. Ja. auch immer neue Sachen zu lernen direkt. hinter einer doch ein Level schon später, obwohl eigentlich nicht, ne? Ich habe die immer... Das Spiel immer direkt beendet, wenn die sich entwickelt hatten. Also wenn ich halt abgebrochen habe. Äh, so. Ja, Dick, dreh, du bist weg. So, bei dir dauert noch ein bisschen so, oh, perfekt noch drei Stück warte mal Planas entwickelt sich auch ich glaube das hat nicht doch ist das schon warte mal kann doch gar nicht sein ne er also per stein glaube ich ne oder tausch weiß ich nicht genau habe ich mich irgendwie habe ich irgendwie einen Fehler gemacht so bei der einordnung glaube ich ich bin mir ziemlich sicher, lassen entwickelt sich nicht auf Level 14. Das war ich irgendwie noch nicht fertig. Vielleicht entwickelt sich das per Level. Ich weiß nicht. So ältere Pokémon habe ich so mal so ein bisschen nachgeguckt, wann die sich entwickeln oder wie die sich entwickeln, damit ich nicht mal Zeit verschwende. Na, komm schon. Schnipke. Und einem Kreis. Sein Eiskörper bringt nichts zum Schmelzen, auch Feuer nicht. Es kann Feuchtigkeit in der Luft sofort in Eis verwandeln. So jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Level, zu mehr Erfahrungspunkte. Irgendwie ist richtig knapp in Erfahrungspunkten. Da liegt da möchte ich die ganze zeit gegen diese eiskäfer kämpfe die irgendwie nicht so erfahrungspunkte er ja, soll auch nicht der letzte kampf sein durchbruch und ja ich weiß mein legios ist wahrscheinlich das stärkste pokémon ich im moment haben mit der 50 aber ich würde natürlich nicht benutzen das gibt es jetzt nicht zielrecht Little little gelatini hätte ich eigentlich fangen können der teil aber ja nur lecker glattropo so größer sein körper nimmt ist klares wasser trinken bei guten wetter ist es eher sind anzutreffen glaube ich weiblich ne? Gott, dann sehen wir ja oben ohne. Ah, Maschok. dieses Pokémon ist super stark. Jetzt kann sich nur mit seinen kraft regulierten Gürtel bewegen. was So. Tausch der ja, tropo ich glaube level weil sie nicht auf und tor ist fertig und die entwicklung zwei klopf sie entwickelt sich auch noch mal ne? Keine Ahnung. kommt aus der generation von diamant und perle irgendwie wo weiß nicht irgendwie voll viele entwicklungen hinzugefügt worden sind wie fast jedes pokémon hat eine neue entwicklung bekommen diamant und perle gerade war also Trasla, war wie zuhause mark mal elektrik so unglaublich viele pokémon haben in diamant und perle neue entwicklung bekommen traumfugel natürlich So. Wir klopfen das Gut, dann hat man das auch ehrlich in diesem part dann kommt es vollkommen hohl wenn es seinen maul öffnet talks wie ein schwarzes loch alles in sich auf habe ich sagen in der nächsten folge oh gott werden wir dann mal zurück nach dings gehen nach ja <lacht> mein gott spike fort so und boah ich weiß nicht ich glaube mit dem stein entwickelt sich aber ich bin mir nicht sicher und ja also nicht Und mal Mit dem Team wieder. Na, du bist mein. Na, und nicht Arena, ne? Muss ich daran denken. Äh. Boah. Ja, komm. Ich werde wohl meinen schaffen. Er ja, von Lauch, du bist vor. Gut, und ja, muss ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir noch zwei fort tun. Wir sind noch wie noch nochmal Ness ein auf die Ome geben und ja, gut. Wie viele Pokémon habe ich jetzt? 143. Ich habe 23 Pokémon jetzt gerade bekommen. Äh, 23 mein Gott und ja. Ich sage das war's für diese Folge. Ich hoffe euch hat er gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.